hallo und willkommen also zu der sache mit Ranb. Mir ist gerade aufgefallen ich habe keine ahnung was eine schwere waffe ist wir haben blades ich glaube ich dass die nicht schwer sind sind schwert sehr toll und oh, dann können wir nicht wirklich zu rang wechseln also außerdem weiß ich gar nicht man den rest des Flurry-Sets bekommt. Hab ich wieder vergessen, ich wusste es mal, aber. Mhm. Verkaufst du mir? Ah, it's you, you're one of my favorites. Hab ich jemals Geld abnehmen gegeben? Yeah, ja, for a spicy deal, yeah? All diese Sachen sind wahrscheinlich ein Hundertstel von wert, für was du sie verkaufst. Na gut, brauchst du ein paar Fifteen. Mal sehen, ob der Typ irgendwas hinbekommt. Ich glaube, wie kämpft er? Oder wird einfach gar nicht da sein die ganze Zeit? Er wird erscheint einfach gar nicht da sein. Ist auch ein Weg. Hilfreich, wie immer. Wo ist er überhaupt? Schaut er irgendwie von... Ist irgendwie ein bisschen weiter hinten und schaut zu, oder was? Gott, fuck, die haben jetzt auch Offensive. Da habe ich schon einiges lieber, als was auch immer der steht. Warum konnten wir die nicht früher haben? Nein, schließlich können wir mehr Bogenschützen. Ah, da. That was great, you remind me of my older brother. Ich glaube nicht. He was famous Dungeon Explorer, now the cross crystal. Er war vermutlich ein Charakter im ersten Spiel, nicht wahr? I want to be like him someday. You're really strong though. How are you just a trainee? I have to take a final test. My time will come. That's so. Well, I'm positive you'll be an our also post, Knight. Night. Nein. Anyways, I'm pooped. What the fuck? Let's train again some other time. That's. Heißt, Why bist du auch here? You know, I envy you. Where would that not do? You have the challenge to improve yourself so quickly. Is uh, Level Ups irgendwie nur for my character da? Can das be with anderes? I'm trying my best even buying items from Adian. I dachte, er will do this verkaufen. But I feel like I'm getting nowhere. Sorry, I didn't mean to. Uh, Inspector Tedric, why you see us both? Shall we go? Follow me on What is this? Oh. Wow. That's so Hey, was ist das zu sagen, Tedrick? Ah, the trainees I wanted to see. Trainee Pearl, I'm giving you another shot at the final test. Really? Thank you so much. You are to deliver the medicine again. All the best. I'll get right to it, sir. Das Sie nicht bekommen, oder? I hope she find better this time. As for you, Trainee Damien. Good job so far. You may assign you your own final test soon enough. Ich habe den final test von, mir, von der anderen Person da gemacht. Ich habe den Scheiß-Wolf besiegt, der anscheinend eine große Sache war. Mach mich einfach zum Ritter. Du kannst einem anscheinend nicht mehr kämpfen beibringen, ich habe keine Lust auf deine Tests. Until then, please continue to serve the good people of mail. You can help these people with this wishboard. Nein. A little generosity may gain you some gratitude and coins. Oh, so macht man Geld. Okay, dann halten wir. Well, anyway, I have a personal request for you. I want you to deliver this letter to Old Man Jenkins. For delivery said Mrs. Jenkins can make someone stay. Ich hoffe, ich erstmal das Wort Wunsch so leichtfertig benutzen sollte, aber okay. Ich gibt's 15, die reset the errand with Casper the roof stuff. Äh und die habe Wappen, die ich nicht benutzen kann. Deswegen werde ich es einfach ignorieren werden. So, Quest fertig. Ich werde da sehr viel dazu. Ich werde den Ich habe keinen Schatz mehr nutzen. Sehr toll, wow. Das hat Skills. Ich bin auch nicht weiter. richtig auf Kombination. Oh, schon ausgerüstet. Na ja gut, ich beende hier das Video und mache ein neues weiter. Um zu verhindern, dass es nochmal abstürzt. So, weiter geht's. Wir waren bei 6 Minuten, glaube ich. Also sollten wir noch Zeit für einen Löffel haben? Whitebeard Way. Schöner wäre zu sagen, dass die Person, mit der wir alt ist, als ob sie schon in deren Namen wäre. Oder vor allem, ich habe diese Rüstung gar nicht ab müssen. Ich hätte einfach die alte Rüstung wieder benutzen können. Ich vielleicht sie die einmal tragen. Überhaupt. Warum darf jemand die Pearl einen im Feindestest machen, aber ich nicht? Das ist unfair. Ich habe viel mehr gemacht als die. Das ist mir egal, wie lange die schon hier war die kriegt nicht sind. Warum, warum gab es keine weiteren Tests? Das ist der finale Test, weil es der einfache, äh, der einzige Test ist. Natürlich. Oh, es sind aber heute noch sehr viele Gegner. Wozu lebt dieser alte Mann? Sieht gar nicht so alt aus. Hey there, kommt to see me off? Nein. What do you mean? Seriously, can't hide from my outfit? Nein. Das Escapee sieht irgendwie seltsam aus mit seinen Haaren. I passed the final test, I'm a full-time post knight now. This is where you congratulate, where you congratulate my awesomeness. I can't remember why I'm not aware Congratulations. Thank you. Thank you. I've relocated really to the village nearby. Pompon. Okay. Did you know it was attacked by a dragon? Okay. It, I'm important enough to save those poor people, see? Meanwhile, just you stuck here dealing with weirdos? Kein Grund, so gemein zu sein. Good luck, you're gonna need it. Nein, ich muss keine Drachen bekämpfen, wo du ich Glück. Almut graduated? Ja. Er hat nämlich eine Sache, die nennt man Talent. Hier passt das Final Test on his first try, even though I've been here longer. Du hast gegen Boblitz verloren, du hast hier nichts zu sagen. I can't fall behind now. Das ist ein bisschen zu spät. I have to be a post, I have to help others. Hör auf. Du könnt, deine Existenz... Hört, äh. Deine Existenz macht mir Probleme. Wenn du aufhörst, hilfst du mir. Du hast dein Ziel erreicht. Denk drüber nach. Das wäre so eine gute Idee. Hab einen normalen Job. Wie Händler. Dann könntest du mir helfen. Damit hilfst du anderen. Please pass the along to the post element, of course, royal advisor. And this is to the other trainee you mentioned before, the promising one. Ah, you mean trainee Damien? Yes, I am Talia, royal advisor to the throne. I oversee the nation's proceeding and provide counsel to the king. This is eigentlich selbstverständlich. By the you have met the royal guardsman Osric, yeah? You yeah, are the closest advisors to the king of Kuristel. Warum is he genauso good, genauso egal? Ich, hab, ich kann keinen Satz bilden, anscheinend. In honor. Yeah. In my I? How polite? I have nothing but utmost respect for the Post -nights. Du könntest mich umbringen, wenn du es sagst. Ich werde hier nicht unhöflich sein. <lacht> Many have been significant to styles such as the legendary Post Knight years ago. Wahrscheinlich der Mankirk des ersten Spiels. I have personally worked with the quiet man himself. Yep. Hm, you share his Terminus somewhat. Ach, wirklich. Vermutlich sollte man das erste Spiel hierfür gespielt haben, aber egal. The Royal Advisor is here to give Armand an achievement tutorial. I suggest to have one as well. This is my way of tracking in candidates for all of a carousel. Ich habe doch schon ein achievement von Zeug von dir bekommen. I am eager to watch your potential Warum? for myself, so please, close song and strive to accompany and create many who knows, we may meet again someday, Trainee Damien. Schön, dass mein Titel einfach Schüler ist. Das brauche ich jetzt. Das hilft beim Ego. Wow, Gems, was soll ich damit bitte machen? Viel zu viele Gems. Ja dann, tschüss, bis zum nächsten Mal. Diese beiden Videos waren jetzt ein bisschen zu lang, weil ich nicht sehr gut in der Lage bin, mir auf die Zeit aufzupassen, wenn der Teil immer sich andauert und besettet.